Junge, Super Mario Galaxy 2 im Race gegen gegen Daniel, der ist auch übrigens da, wer hat's gedacht. Hi, und ähm, ja, es ist alles nie passiert. Ich mache jetzt die, die Steingalaxie. Mm, ich auch. Wir ich könnte den richtigen Namen sagen, aber wozu lesen? Röselbrock galaxie Oh nein, mein, ah. hm? mein Nunchuck. Dein Nunchuck soll ich äh, Nein, ist okay, Animation. ist egal. Mein, ja, Ich bin eh in der Animation, ich ja. kann nichts machen. Ja. Mein Nunchuck ist seltsam. Und zwar immer, wenn ich die Konsole starte oder so. Dann, ähm. Ja, und der lenkt einfach manchmal random einfach die ganze Zeit nach links. Das ist irgendwie so ein. Kontakt, Wackelkontakt bei meinem. Nunchuck. Auf jeden Fall einmal ausstecken, reinstecken geht eigentlich immer wieder. Ja. Meistens. Ja. bei meinem Xbox-Controller so ähnlich. Ich mein. <lacht> das klingt so dumm. Bei einem Wii-Spiel, aber ja. Ich meine, man hat es tatsächlich bei mir schon öfters gesehen. Ich erinnere an Pikmin 1, Pikmin 2, äh, Skyward Sword. Ja, äh, die Leute bei ja, mir kennen das Problem. Ja, passiert. Ist... Ich will mir aber auch keinen neuen Launcher kaufen, das ist halt die Sache. Ich meine, warum soll ich 10, 20 Euro für einen Landschock ausgeben? Keine Ahnung. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich äh, diesen coolen Move benutze, <lacht> von dem ich dir eben erzählt habe. <lacht> ich weiß nicht wieso. Ich bin echt fasziniert davon, dass es den Ich, ich, ich würde ja eher einfach nur auf die Gegner drauf springen, aber. LOL. Das sah weird aus. Ah, ja, das, ist, das ist, hat nicht genug Stil. Oh, ich bin tot. Ja, gut, das war's dann mit dem Stil. <lacht> Man kann die sogar mit der Wirbelattacke direkt killen, ja. Ja. Gut, das hat dann bei mir wohl nicht funktioniert. Warum ist ja einer von diesen grünen Viechern? Und warum sind alle anderen nicht grün? Was soll das? Ich weiß nicht auf welchem Planeten du bist, ich bin... ein mit Gegnern. Ich auch. Das ist keine genaue äh, Angabe. Hast, hast, <lacht> willst du etwa mir unterstellen, dass das nicht gute äh, Angaben sind? Nein, nein, alles gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin oh, auch nicht okay. so gut in Wegbeschreibungen. <lacht> das sage ich, ich immer. Ich ja, mach irgendwo da <lacht> Ich mache extra schlechte Wegbeschreibungen. Ja. Ich habe mich beinahe gerade selbst umgebracht. In der Schule habe ich immer, wenn jemand mal irgendwie, keine Ahnung, ein Gebäude nicht gewonnen habe, habe ich gesagt: Mit Absicht, hey, uns ist da hinten. Und dabei war es nie so. Ich rebell. Was? <lacht> oh nein, nicht, nicht schon wieder derselbe Fehler. Das waren Mitschüler hauptsächlich. Bitte Die irgendwie nicht. vergessen haben, äh. Gebäuden sind. Ich dachte mir, Alter, du bist irgendwie, keine Ahnung, seit zwei Jahren auf der Schule und du weißt nicht, wo das ist. Okay, dann warst dich. So <lacht> Junge, was ist falsch mit dir? <lacht> und äh, dann <lacht> habe ich mich ganz schnell wegbewegt. Mann, ich war halt wirklich beim letzten Mal einen Planeten vom Boss entfernt und da hätte ich nur noch den Boss machen müssen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so tun muss. Ah, da ist ein Riesenkristall. Äh, Sterne Ach, okay. sammeln musst du. Ist mir jetzt auch nie eingefallen, leider. <lacht> Siehst du das zum Glück meine äh, Hilfe? <lacht> das würde ich nur ohne dich machen. Dieser fucking Amadillo nervt. Geh weg. Ach stimmt, das ist ja. bekommt ja ein Bus. kriegst und so. das hier in deinen Hintern. Ich hab. Wie... Oh Gott, der mich hat ein Pokémon. Ich weiß gar nicht welcher. Aber der ist schön blauschig. Ich erinnere mich, ich erinnere mich so ein bisschen an Sandan, nur halt in blau. Ja, ja, genau den. Hä, hey, der ist ja, ich glaube, ich glaube in der Alola-Form ist der blau. Das ich Keine Ahnung, ich, ich, ich, ich interessiere mich nicht mehr für Pokémon. Ja, eigentlich auch nicht. Ja, nicht mal meistens. Was Alter, der driftet ja wie ein Weltmeister. <lacht> ja. Ja, und dann kriegt er es beim dritten Mal nicht hin und dann stirbt er durch mich. Oh, man muss die mehr, oh. mehr als dreimal treffen. Das ist irgendwie... ...unvorteilhaft? Ja, überraschend vor allem. Mr. Miyamoto, warum hat der so viele äh, Treffer übrig? Was ich mir gerade gerne vorstelle, Hä? ist, dass, dass der Planet, wo wir kämpfen, das ist einfach der Planet, wo Bowser war. Hm. Das ist eine gerne äh, coole Vorstellung. Ich Wissen sieht so. das aus. Was ist? Oh Gott, ich hasse den. Ich hasse den Boss irgendwie gerade so sehr. Was ist das für ein blöder Boss? Warum hat, warum hat der vier Trefferpunkte? Äh, vier. Warum existiert er überhaupt? Wa warum stirbt er nicht nach drei oder fünf? Keine Ahnung. Nein. Oh Gott. Ey, Ich hatte ihn doch. Oh, ich hasse den Boss. Ich bin warum? Scheiße. Warum werde ich jedes Mal irgendwie von von den von den fetten vom fetten Luma in den äh, Raum da unten hingebracht? Was soll das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber gerade dabei, oh, Junge. den Boss zu bezwingen, Alter. Ach so, weil ich jetzt äh, den Felsenpilz bekommen habe und der mir das unbedingt zeigen will in seiner Sammlung. Warum sammelt der Pilze? Lol. Das sah weird aus. <lacht> Wie muss ich den treffen, verdammte Scheiße. Viermal, habe ich gesagt. Viermal? Okay, habe ich da nicht gehört. Ist trotzdem seltsam. Aber Seeker Drift. Hm. Mm. So, äh, Riesenfallwassergalaxie. Oh, das ist die mit Yoshi. Hm. Ja, ja. Die Idee ist scheiße. <lacht> ich finde die halt auch nicht so gut. Also, entweder trifft man den Stern direkt oder nicht. Ja, genau deswegen, das, da hatte ich so voll Probleme im letzten Paar. Das hat so ein bisschen gedauert. Ich wäre eigentlich so viel früher. Ja, aber wie, wie <lacht> konntest du dann 10 Sterne haben? Da habe ich in irgendeiner alten Galaxie einen Stern mehr geholt als du. Ja, ja, genau. Und dann, dann bin ich, ich weiß nicht. Ich hab da noch den Stern mit der Müllhalde quasi geholt. Ich weiß gar nicht, wirst du dann den sehen. Den, ich hab ich den ja auch geholt. Ich hab den ja auch geholt. Ich hab den sogar vor dir geholt, weil, weil ich so krass bin. Ja. Nee, keine Ahnung. Irgendwie konnte ich auch holen, ich weiß auch nicht. Naja, ich muss ja... Ich hatte den einen Stern, ja. ich war ja ein Planeten ein vom post also... habe ich ja abgebrochen. Ah ja. wenigstens haben wir einen ganz netten Super Mario World Remix das ist doch was Sing Blue Galaxy oder Cosmo Bucht. -Bucht ähm Bucht klingt cooler ich geh da mal hin ich bin Fan von Cosmobucht <lacht> ich hoffe ihr seid das alle natürlich aber wo ist hier die Kometen und sag mir bitte nicht die ist da auf diesem blöden blöden Erhöhung. Das mir ist mir egal. Wenn ich weiß nur, dass der coole Pinguin da ist und also dieser, dieser Alte. Ich mag den aus Mario Galaxy 1, ich finde den super. Ah ja. Es gab, es gab noch einen anderen, irgendwie so einen Trainer, der Schwimmunterricht gemacht nein. hat. Genau. Warum wollte ich gerade vorlesen? <lacht> das wäre echt unvorteilhaft gewesen. Ich, ich habe nichts dagegen. Hä, hey, schon, ein bisschen zumindest. Was? Warum nicht? Naja. Oh, ich mag das Cooper schwimmer mal Oh nein, man braucht Münzen hier. Also wie viele Münzen willst du haben, Luma? Oh nein, 24. mein Nunch mein mein wieder. Nun hallo. So, jetzt. Das hatte ich früher aber auch als Problem. 30 Münzen! Alter! So viel wow, das ist... so viel hm? Geld will noch nicht mal da Duck haben. Nee. Und und und der der der der oh da ist die Kometen Münze bitte gib ja, das hat er so an sich komm schon gib mir okay ich krieg die Kometen Münze doch nicht mhm. gehe ich hier gleich noch mal rein um Münzen zu sammeln für den oh ich weiß halt nicht bringt das ein Stern ich habe halt auch keine Ahnung ich höre auf mein Bauchgefühl ich verliere gerade so viel Zeit das ist unglaublich nur weil ich die Kometenmünze holen wollte. Also für mich ist das was Gutes. Kannst gerne meine machen. Ja nee. Da habe ich nichts dagegen. <lacht> ja nee. Das lassen wir. Weißt du, dass ich was? die Kometenmünze der Kostenbuch. Also ups, äh, das habt ihr nicht gesehen, dass mit der äh, das Wollo ein Video hochgeladen hat. <lacht> Nein, bitte nicht sterben, nicht sterben! Ich habe vergessen die Nachricht oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist mit Abstand die schwerste Galaxie. Ich bin gerade zweimal in fast einer Minute fast gestorben. Die mit Yoshi bist du immer noch, ne? Ja. Ja, die ist halt echt schwer. Yoshi wollte beim zweiten Mal nicht äh, diese Blume greifen, mit der er sich durch die Luft haut. Und dann bin ich, dann bin ich beinahe noch den Abgrund runtergefallen. Habe aber zweimal, ähm, wie heißt es, äh, den Flattersprung gemacht und bin gerade so wieder auf der, auf dem Planeten gelandet. Das ist übrigens super, dass Mario wie ein cooler Eiskunstläufer über das Eis rutscht. Ich finde es cool. Das ist einfach. ich, oh, ist so ich liebe es. Ich habe, glaube ich, jetzt vier oder fünf Versuche gebraucht, da hoch zu gehen, aber den Stern habe ich direkt beim ersten Mal bekommen. Hm. Alter, wir haben noch zehn Minuten. Wie schnell geht das bitte? Und yes. ich habe zwei Sterne geholt nur. Ich das auch. Ich habe auch nur zwei Sterne. Alter, okay. Das heißt, oh, weißt du was das heißt? Ich hole mir, mir den nur noch vier. Ich hole mir den geheimen Stern hier. Aber den geheimen Sternen habe ich immer Angst, weil ich gar nicht weiß, was das sind. Der kann nur, der kann ja, das kann ja nur der Luma sein, der Geld will. Ja, das stimmt. Ja, dann muss ich halt gucken. Aber oh, vielleicht würde ich den Luma mit den Sternen teilen. Das wäre mal eine gute Idee. Oder nee, warte, ich gehe erstmal. Ich gehe erstmal in die Galaxie da oben. Die, die, was war's? es? Sinkflug. Oh, das ist mit dem Vogel. Ich hoffe, ich habe das eingestellt oh. richtig. Oh, Junge, Wenn du nicht, du dann mache ich was anderes so lange. Du sterben. Du wirst sterben. Oh, ich habe, ich, habe, ich habe das eingestellt. Du wirst sterben. Ja, wer weiß? Ich kann also, den gut mit dem Stick fliegen. Also ich habe echt, ich habe keine Probleme, Ich habe halt echt die Steuerung wie von der Wii. Ist halt, ähm, ist halt ein bisschen wie. Ich habe die Steuerung, ich habe die Steuerung auf der Wii, auf der Wii, auf einem Wii-Spiel. Wer es gedacht? Ja ich. Warum, ja, warum, ja, dann, warum hast du. Warum hast du keine Wii-Steuerung? Das ist eine lange Geschichte. Mm. <lacht> Sagen wir mal, ich kenne gute Modder. <lacht> ich will fliegen. Oh, ich hoffe, ich habe das eingestellt. Wenn nicht, dann muss ich die Mission abbrechen. Okay. Doch, ich habe es eingestellt. Sehr gut. Lecker. Standposition. Ich Alles klar. Ich hoffe, ich kriege noch genug Münzen. Wie viele habe ich? Ich habe doch fast alle mitgenommen eigentlich. 26 28 30 perfekt. Genau 30, als ich bei ihm ankomme. <lacht> Wobei hier ist noch ein das Tutorial, das, das ist ein bisschen halt auch damit. Warum? Ich machte ich, das, ich, ich machte das rochen rutschen mehr. Ach, jetzt kann ich ihn ansprechen. Okay. Der wollte, der wollte sich nicht ansprechen lassen, der Luma. Was fällt mal ein? Ich mochte das Rochen, äh, Wasserrutschen mehr tatsächlich. Das, das, das, das war auch so cool. Mm. Außer das mit einem Testball war. Das war grauenhaft. Äh, ne, das ging eigentlich. Echt? Also, ich, also, ich weiß nicht, da hatte ich so voll Probleme. Also, immer. ich spiele ja nebenbei Mario Galaxy 1. Und ich habe es tatsächlich im First 2 ohne Probleme hingekriegt. Weil es tatsächlich nicht so oh, schwer ja, ja. ist. Es ist glaube ich nur ist, ja. ein Problem, weil man als Kind vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat. Irgendwie. Oh Gott. Scheiße, muss ich durch alle Reifen fliegen? Ich hoffe doch nicht. Wenn ich ja, glaube schon. Ich, schon... ich glaube dann kriegst oh. du irgendwie einen oder sowas. Achso, ja gut, dann scheiße. ich. Ja gut, auch scheiße. Ich. So, wo ist der Stern? Hallo. Kann auch gut sein, dass es ein geheimer Stern ist. Gibt es überhaupt Geheimstern? Stern? Das siehst du eigentlich immer beim nächsten Mal, wenn du das nächste Mal oh, scheiße. die Galaxie betrittst. Oh, ich hatte gerade Angst. So, ich habe drei Sterne. Hast du, warte, gleich habe ich auch meinen dritten. Ich muss nur durch diesen coolen Ring fliegen, und dann habe ich ihn. Das klingt, das klingt cool. Meine Bestzeit ist 1 Minute 15. Das geht zwar besser, aber mir ging es ja nur um den Stern. So, Tukugleiter. Das ist aber ein. Den Stern, bitte. Nein, ich. Nein, Tod, ich möchte keine Post haben. <lacht> das sind eh nur. Ich öffne seit Tagen keine Briefe mehr. So 700 will der. Okay. Ähm, ich mach genau ich mache ich mache auch die Singfluggalaxie. Macht dass ich ja fast gestorben. <lacht> <lacht> ich habe noch einen App. Uh, Tokugleiter im Urwaldparadies. Mm. Oh ich hoffe ich krieg noch die zwei Sterne. Ja das wird nicht passieren. Hast du bist du jetzt durch alle Tore durchgeflogen oder nicht? Nein Einen habe ich glaube ich aus... Und die zwei äh, habe ich aus. Daniel, wie, wie, wie kannst du nur? Oh nein! Keine 100% was ist los? <lacht> äh, Warte mal, Hallo, ähm, ich möchte... Ah, ich muss mit einer der kleinen reden, drei oder? holen Okay Warum muss ich mit einer der kleinen reden, wenn ich fliegen will? Nein, ich, ich brauche kein Tutorial, ich brauche kein Tutorial <lacht> Wir haben noch äh, ungefähr sechs Minuten ja, das reicht, ja. Das reicht, ja. Tief durch, ab, Ja, aber ich weiß, ich weiß halt nicht, ob ich noch an einen weiteren Stern komme, dann. Ja, das ist auch ein Problem. Äh, mhm. Ich glaube, also Singflug wird reichen. Ja, plus Tutorial noch. Das muss man ja auch noch bedenken, leider. Okay, Tutorial ist vorbei. Hol mich hier raus. Was muss ich denn tun? Äh, diese kleine Geselle ist dort eingesperrt, deswegen suchen wir alle nach dem Schlüssel. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Einfach geradeaus. <lacht> oh, hier ist Eis. Wie cool. Ich mag Wie lange, hast, wie lange, so hast, du, sehr. Wie lange hast du gebraucht beim Vogel, bei der Singfluggalaxie? galaxie Ich würde drei Minuten schätzen. Ich, hab's jetzt, ich Nein, jetzt genau ich meine die gebraucht. Zeit, die du da unten angezeigt bekommst. Ach so, eine Minute 15. Mhm. Das wird, jetzt, das wird jetzt einen Krieg geben, wer es besser macht. Wieso? <lacht> das war mir halt echt egal. <lacht> Ja, ja, aber ich weiß ja, ob ich Zeit raushole. Oh, ah, komm! Ah, ich bin dagegen geknallt. Schade. Dann kriege ich das andere Tor nicht mehr. Hm. Ja, das war auch mein Problem. Wobei war ich? ich war zu tief. Ich, bin ich so war zu tief geflogen. Ja, ich bin zu tief gewesen und dann musste ich nach oben kommen und dann bin ich gegen eine Ranke geknallt. Warum auch immer die so so stabil ist diese Ranke? Gott, da muss ich lang. Dann fliege ich eben halt noch durch das andere Tor. Warum nicht? Ja, die Kometen wird da frei, man sieht die ja am Ende. Aha, ich hab eine Minute sieben gebraucht. Weißt du, Mario für kann man doch irgendwie, gibt es ja das perfekte Schwimmen, das halt dafür sorgt, dass du schneller schwimmst, so. Und genau diesen Rhythmus mache ich auch in Mario Galaxy, was interessant ist. Was, was machst Weiß auch du denn, warum? Wieso. Warum, Daniel? Keine Ahnung, ich, ich, das ist halt Gewohnheit. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, vier Minuten. Okay, ich habe vier Minuten Zeit für einen weiteren Stern. Okay, probier's einfach mal. Ich muss mir jetzt einen Stern aussuchen, der schnell geht. Du hast irgendwas von Eislaufen geredet. Ist, oh ja, okay. Die, die, die, die Mission mache ich definitiv. Ja, weil bin ich gerade... Weil die werde ich... Hä, da brauchst 16. Wo hast du das gemacht? In der kosmobuch galaxie Ja. Ah, ach stimmt. Da das ist der zweite Stern. Ach, da wird alles vereist. Ja, ich muss den erst. Ich muss eh den ersten Stern machen, ich habe keine andere Wahl gerade. So hat man so viele Sterne braucht hier zu dem Zeitpunkt. Ich meine, Das ist quasi so ein zweite Level. Ich meine, ich habe eigentlich alle Sterne bis hier gesammelt, die gingen. Und ich brauche noch zwei Stück. Und das sind die zwei, die ich brauche, um zum Bowser zu kommen. Also, ich brauche, wenn ich den Stern hole, brauche ich dann auch zwei. Oh Junge, ich bin ich bin mit einem Weitsprung vom Strand aus auf einen Pinguin gesprungen und habe meinen Sprung <lacht> erweitert. <lacht> Leute, das sind Speedrun Strats. Alter ja, bei uns seht ihr halt nur gutes Gameplay eigentlich. Ich finde halt schon. Ich finde, ich habe bis jetzt nicht so schlecht gespielt, auch wenn ich gestorben bin, aber lasst mich. Und da habe ich. Oh ja, ich hab ich hab ich habe den, ähm, Den, äh, wie heißt? Komm, den Panzer. Oh, stimmt, das geht auch auf einem weiteren Planeten. Und zwei Minuten übrigens noch. Das waren mm. eben vier Minuten. Du hast mich verarscht. Nein, weißt du, wie schnell die Zeit vorbeigeht? Das war keine zwei Minuten. Natürlich. Nicht seitdem ich den, äh, da, seitdem ich auf dem Schiff war und hier bin. Okay, da ist die Kometenmünze. Oh, ist die Was die soll ich sagen? Eine Uhr lügt halt nicht, okay. Du bist ja. eine schlechte Uhr. Oh, da ist, da ist, der, da ist der alte Typ. Nein, ich, ich möchte. Okay. Oh, ich muss irgendwie dahin kommen. Das heißt. Wie mache ich das Eis? Das hier ist das Richtige. Wie, wie mache ich das Eis hier? Wie meinst du das? Das alles vereist äh, Schalter ist. Schalter umlegen, glaube ich. Muss ich auf diese diese alte Festung rauf? Äh, vermutlich. Ah ja, da ist ein Schalter. Okay. Fuck, wie komme ich an den hier Stern? gibt's sogar noch, ah, hier gibt's sogar noch einen Stern mit. Ähm, hier gibt's sogar noch einen Stern mit Münzen von dem Luma, okay. Okay. Eine Minute. Siehst du, die Zeit geht schnell vorbei. Ja, weil in der Minute habe ich viel mehr geschafft, weil ich kriege jetzt den Stern. So, nur noch Wandspringer. Okay, ich habe den Stern jetzt. Ja, den hatte ich auch. Oh, da hast doch den Schlüssel. Was mache ich denn da? Ich brauche den schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. 30 Sekunden. Ich will den Stern nicht abbrechen. So hab los. ich. Was? Oh, oh Junge, ich habe noch, hab noch Zeit vom Tod die Briefe anzunehmen. Nicht. Ich habe keine Zeit mehr. Los, los. Okay, ich schaff's noch. Oh Gott, ich schaff's noch. Komm, redet. Oh Gott, ja. Seid schneller. Puh, noch 10 Sekunden hatte ich übrig. Komm. Ich hab schon Angst, ey. Darf ich noch den Tod ansprechen? Natürlich, das zählt ja nicht wirklich, ist ja egal. Oh nee, der Tod spricht mich sogar automatisch an. <lacht> Aber da weiß ich ja, auch oh, ich nicht langlaufen der, der, der, sollte. Der Wanderaffe hat äh, mir eine E-Mail geschickt, dass er da ist in der Wattewolkengalaxie. Das werde ich nicht machen, weil das ist, das ist wahrscheinlich die schlimmste Aufgabe, die man haben kann. <lacht> ja, sag mal, wie viele Sterne hast du jetzt? Der Part ist vorbei, wie viele Sterne hast du jetzt? Äh, ich müsste 15 haben, 15. 15? Hä? Ich Was fünf, hast du gemacht? Ich hab 5 Sterne geholt. Was? Ich habe 4 geholt? Ja. Was, ich hab 14. Was, hast, du, hä? Was Nein, hast du denn anders gemacht als ich? ich? Ich hab halt die Sterne relativ schnell alle hinbekommen. Okay, krass. Alter. Ich meine, ich habe auch für den Vogel nur 1 Minute 7 gebraucht Du nur 1 Minute 15. Das stimmt. Wie oft bist du gegen die Wand gekracht? Einmal. Ja gut, ich zweimal. Ich hätte beinahe noch die Kometenmünze bekommen, aber naja, ist egal, weil diese, diese Galaxie möchte man eigentlich auch nicht machen mit der Kometenmünze, glaube ich. Von daher ist das egal. Wie viele müssen hast du? Fünf. Was? Ich habe sie nicht immer gesammelt. habe Ich habe hab neun. Okay. Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorteil für später auf jeden Fall. Aber müssen wir mal gucken. Ich habe nur ein gutes Gefühl, aber mal schauen. Ja, wir, wir, es ist ja noch viel drin. Ich meine, 15 Sterne, das ist noch einiges, bis wir bei Bowser sind. Und ja, das war's von Super Mario Galaxy 2. Im Race. Daniel ist auch da. Wer hätte gedacht, der war die ganze Zeit da. <lacht> ich bin einfach so, so ein Partycrasher. Ja. Und, oh, oh ich habe gegen das Mikro gehabt. Sehr professionell. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.